Hallo, meine Pokéfreunde und Pokénen zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Wir sind hier in Azura City immer noch. Wir haben die Stadt letzte Folge erkundet. Und äh, ja, ich habe ja gesagt, ich verteile ein paar TMs. Und das mache ich jetzt auch. Ich verteile jetzt alle. Auch wenn manche davon ein bisschen sinnlos wären, die zu verteilen. Aber wieso nicht? Und ja, wir fangen an mit der ersten. Und das wäre Geduld. Geduld gebe ich Sander sonder erlernt Geduld. Gut. Dann haben wir TM01, Mega Heap. Das erlernt nicht Schillock, sondern... sondern kann das nicht. Dann erlernt es niemand. TM04 wäre Wirbelwind, ist aber eine schlechte Attacke. Die ähm, macht das... Äh, ist genauso wie Brille. Das Pokémon wird ausgetauscht von dem Gegner. Ist aber nicht cool. Das werde ich wahrscheinlich auch verkaufen. Mega Heap bin ich mir noch nicht sicher. Also warte ich lieber nochmal. Und dann haben wir hier Blubstrahl. Und es ist natürlich klar, wer das erlernt. Ne? Ach, stimmt, er hat keinen Platz mehr. Man kann nur vier Attacken auf einmal haben. Ja, was sollen wir denn mal vergessen? Äh, tackle Routenschlag. Ach komm, Routenschlag kann weg, oder? Ich Blubber. Ich weiß halt nicht, was Stärke ist. Ich mach Routenschlag erstmal weg. Schwupp. Es konnte Routenschlag vergessen und dafür Blubstrahl erlernt. Blubstrahl ist ungefähr so wie Blubber, nur das hat eine 10%ige Chance auf, ähm, Initiative Senkung, Ungefähr so, glaube ich, zumindest. Skröte-Status. Schauen wir mal eben nach. Steht das irgendwo vielleicht? Wie stark das ist? Nee, natürlich nicht. Ja, aber ich denke mal, ist besser als Blubber. Gehe ich mal davon aus, zumindest. Und jetzt kommt ein sehr schwieriger Kampf. Hier geht es nicht weiter. Das ist der Rückweg für die Brücke, falls man zu, äh, Alarm ist zu, ähm also es ist halt so eine Abkürzung. Und hier geht's ab. Ich speichere lieber nochmal. Wie gesagt, hier geht's ab. Jo. Ja. Macht Sinn, ne? Ich mal speichern. So, denn jetzt kommt... Gary! Hi, Mike! Du bist also immer noch unterwegs? Mir geht's bestens. Ich habe jede Menge neue Pokémon. Und das sogar stark. Und das waren sogar starke... Habe ich eigentlich alle gefangen und ich zeig. Und ich zeig mal, was ich so gefangen habe. Und du zeigst mir, was du gefangen hast. Und Mike hat den Text so versaut, dass irgendwas labert, damit er es irgendwo gerade biegen kann. Aber er schafft es nicht. wir auch immer, Gabi möchte kämpfen. Ey, was ein Faker! Ja, ja, das bringt jetzt leider nichts. Äh ich tu mal Sander nach vorne, damit du noch wenigstens Erfahrung bekommst. Bitte nicht, nein! Okay, Ruxepiece, blöd. Die okay, macht, macht schon eine Damage, aber... Da was anderes an? Ach, ich habe nicht geheilt, oder wie? Doch, habe ich. Hä? Was war das? War das ich ein... Blöd, oder war das gerade... Ich bin blöd, okay, sorry. <lacht> äh, Komm, ich mach Blubstrahl. Natürlich ging es daneben, war klar. Ich mache halt noch mehr Sandwirbel, ist okay. Ist okay, ja, ja, ja. Kill mich halt noch mal, ist okay. Stimmt, der ist ein Samen, ne? Nee. Dieses Samen wird sich glaube ich entwickelt haben, so dieser Knosp. Ja, wie oft geht es noch daneben? Da macht Aqua Aquaknarre. Das ist nicht cool. <lacht> ja, genau. Ja, ja, es ist aber auch gut. Okay, jetzt ist auch gut. Danke. Ich habe nur zwei Tränke. <lacht> Wie auch vier Pokémon, ich habe nur drei. Das ist so fair. Ich hätte Kleinschanz team nehmen sollen. Mist Spaß. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, Sander zu ähm, trainieren. Ich habe direkt einfach so nachaufgenommen alles. Ey, das ist doch nicht deine. Ja, mach halt noch mehr Sandwürbe. Gleich ich meine, genau ich kann auf 1, weißt du? Oh, ja, es kann ja nur daneben gehen. Ist ja klar. Ey, komm, ich hab eh keine Chance mehr. Nee, ich resette. Tut mir leid, das macht aber eh keinen Sinn mehr. Von daher. So. Ja, hallo, guten Tag. Wollen wir kämpfen? hier ja, wir kämpfen. Ah, ich hab ein war nur der, ähm, der Einzige, den ich nicht hat. habe. Ja, genau, Attacke. Ey, das ist aber auch ein Abfuck. Das ist die Attacke immer gern. Ne, ich brauche eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, oder? Mehr brauche ich dazu nicht sagen, dass wir jetzt immer daneben gehen. Komm, Killy doch endlich! Oh, der macht mir einfach nach. Der das ist aber so ein richtiger Trigger. Komm, Killin jetzt. Los! Danke! Danke, Patex! Auf dich ist verlassen. Abra! Uh! Mmh. Das hier ist Abra! Abra kann nur teleport! Warte mal. Abra! Er kann nur Teleporter. Das heißt, er teleportiert sich weg. Also aus dem Kampf heraus. Aber da er erstens nichts, anderes, äh, nichts zum Eingreifen hat und nur pa äh, Teleporter nichts bringt. Ist das doch so easy, easy win für Sander, oder? Sander kann doch jetzt easy äh, XP farmen, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Katze. Ja, vegan nice. Du habt ihr es gesehen? Die äh, KP-Leiste hat kurz ge äh, gebackt. Wollen wir Geduld? Komm, wir machen Geduld. Zeige ich euch mal eben, wie das aussieht. Aber es wundert mich schon, dass äh, Sander keinen Mega-Hieb kann. So, Geduld. Äh. Jetzt solltest du es machen. Ja, erzeugt Energie. Ist ging daneben! Als ob Geduld daneben geht! Ja, genau. Oh, komm, Speed, doch. So. Sander. Ich habe kein level ab. Radfraz. Komm, Sander, das schaffst du doch, oder? Ich hab kein Gegner für dich. Hier, tschüss. Oh, oh, okay. Ich, ich habe nichts gesagt. Spaß. Das machen wir ganz einfach mit einem Trank. Und ich verschwende jetzt wirklich einen Trank. Ja, ja, Lulu. Hyperzahn! Was? Der kann Hyperzahn? Ja, toll, jetzt habe ich extra einen Trank verschwendet. Ist ja cool. Sagt mir auch niemand... Ach was, ist das Spiel das, sagt eh nichts ne? Wenigstens ist es besiegt, komm Patex, ich glaube jetzt ein bisschen Erfahrungspunkte ab. 19, nice. Bisasam? Was, hast du jetzt nicht entwickelt? Kompatex. eigentlich müsste ich jetzt Patex... einen Trank geben. Ich tue ich tue No risk, no fun, right? <lacht> hm. Bisasam sah doch so richtig aus wie so ein richtiger... F also so, noch so, ein, so ein Frosch. Naja, ich weiß nicht, ob ich es schafft, aber es sollte es eigentlich schon schaffen. Ich dachte nur später, in Remake, da entwickelt sich das Schatten pokémon vom Gegner. Deshalb dachte ich, jetzt, er hatte schon dieser Knost, deshalb hatte ich Angst vor dem Kampf. Und der einzige richtige Gegner war Torboga, sagen wir mal ehrlich. Waren aber Radfratz, der war schon ziemlich impressive, muss man schon sagen. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Hey, schon gut. Du hast gewonnen. Mike gewinnt 500. Nice. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in mein Pokédex gebracht. Oh, das müssen wir auch. Das müssen wir auch. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das pokémon -Lager system für den PC entwickelt. Ach, das war der. du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab. Mach's mal gut. Tschüss. Ja, wir treffen wahrscheinlich auf äh, Bill. Zumindest hm, nehme ich das mal an. Hust, hust. Ist ja nicht so, dass es das schon wüsste. Nein, ich weiß es noch nicht. Tauschen mit Patex. Ja, Sander tauscht mit sich selbst. Das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Ja, spinnen, wollen wir nicht. Danke Bis Heilen. Ja, der Kampf war ziemlich offensiv und intensiv zugleich. Witte. So, dann gehen wir mal auf die Brücke, ne? Hier, wir sind hier auf der Brücke. Erstens, also mir fällt jetzt gerade auf, das ist die ähm, Anfangsmusik beim Professor Eich. Und hier gibt es einen Glitch, wo man ein sehr seltenes Pokémon bekommen. Und das mache ich auch. Okay, nur dass das es wisst, ich mache das. Aber das kommt erst äh, nach der Brücke, glaube ich. Doch, nach der Brücke. Dann kommt es bei dem Gegner. Genau. Das hier ist die Nugget-Brücke. Wenn du uns fünf Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du denn nur versuchen? Gerne doch. Komm, zeig mir, was für Pokémon du hast. Hoffentlich bist du ein Trainer. Ich gehe mal ein bisschen mehr Abstand von meinem oh, ein bisschen mehr Abstand von meinem Mikro. Ich nehme jetzt viel vor auf, damit ich nicht mehr so viel auslassen. Ich möchte ungern eigentlich äh, Folgen auslassen toll padex ist dein job hier kannst du ein bisschen xp fahren ja fahren ist eh keine richtige attacke für uns aber Patex muss jetzt endlich mal ein paar neue attacken lernen wa? also so geht das jetzt nicht ne? so geht das nicht so, so geht das nicht so horniu wollen wir auch nicht wechseln Speeden brauche ich auch nicht, das geht eh so schnell. So. Giftstachel. Zumindest bin ich gegiftet Ich habe aber noch zwei gegen Gift. Haha. Gegen Gift kaufen ist gar nicht so schlecht. Wow, du bist gut. Den ersten haben wir mal. Wie gibt gibt's denn? Ich bin Nummer 2. Nun werde es ernst. Okay. Die Nummer 2. <lacht> Die gehöre mal wieder. Was hat sie denn diesmal? Ein Taubsi. Ach, wie süß. Ja, ja. Finsterer Blick, Taubsi. Geduld, komm. Machen wir mal wieder Geduld. Und ist eine coole Attacke. Nein. Ah, gut. Ist nicht so effektiv. Komm, wähl es, geht es wieder daneben. Danke. Seht ihr, das macht richtig viel Schaden. Nidoran weiblich. Möchte ich tauschen? Ja. Aber nein, erstmal nicht. Nidoran weiblich. Äh, das schaffe ich nicht. Ähm, das ist ein Fall für Apotheks. Äh, Tauboga wird erst zu Taubos ab Level 40? Kann das sein? 30, oder? 30, 40. So, um den Dreh. Denke ich mal. Käfer gab es damals doch gar nicht. Das kam erst ein bisschen später. Im zweiten Game gab es das, glaube ich, auch noch nicht. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, wann es Käfer gab. Aber trotzdem, ich lasse immer ein paar Text die ganzen Käfer-Pokémon angreifen. Die konnte ich verlieren? Einfach aus Prinzip. Du bist in Nummer 3. Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Das, das wollen wir ja mal sehen. Komm. Du musst jetzt dein Versprechen halten hier. Dass du jetzt stark bist. Die Teenager möchte kämpfen. Ein Ratspratz. Ja. Du machst mir definitiv das Leben schwer. Oh, ich habe mich nicht geheilt. Toll. Jetzt habe ich mich nicht geheilt. Jetzt könnte es echt was werden. Nein, Spaß. Kann nichts werden. Das ist eigentlich eine gute Route für Pateks. Da hat unser Skrote nicht viel vor. Gut, nach dem Kampf gehe ich eben in den Pokémon Center. Hyperzahn. Hyperzahn ist eine richtig starke Attacke. Es gab Superzahn und Hyperzahn. Eins davon... Ah, Level 13. Nice. Eins davon, das hat einfach nur viel abgezogen. Und das andere hat die Hälfte. Ja, äh, Gegnerische KP abgezogen, welches Pokémon war das jetzt? Haben es gesehen? Rettern, ach, rettern, wir ja. rettern, der aus dem Boden kommt. Den machen wir oder oh, es kommt so aus einer Box. Es gab jetzt, es gibt sowas, äh, wenn man so eine Flöte spielt, dann kommt so eine Schlange aus der Box. Kennt ihr sowas? Ich kann ja echt nicht viel zu sagen, weil ich mich damit einfach Null auskenne. Ach, es hat mich umwickelt, deshalb kann ich nicht angreifen. Das gibt es natürlich auch. Dann kann ich, Dann bin ich gefesselt und kann nichts machen. Aber pokémon wechseln kann, ich glaube ich schon noch. Super, jetzt kommt Skrute, muss auch mal wieder kämpfen. es geht ja nicht, dass nur Patex kämpft. Skrute muss ja auch mal wieder was zeigen. Komm, Lupschstrahl, wirst müssen mal sehen. Ist aber echt eine gute Attacke. Muss man schon sagen. Mike besiegt Teenager. Was? Du hast mir das Leben nicht zur Hölle gemacht. Ah, Eiskalt erwischt. Eiskalt. So, also, ob Skritte jetzt so eiskalt ist, weiß ich jetzt genau nicht. Das kann ich ehrlich nicht sagen. Aber naja. Wieso ist es überhaupt das Pokémon-Center so klein? Seht ihr das? In allen anderen Städten, soweit ich weiß, ist es größer. Aber naja, es ist ja halt doch die erste... Ge Hä? Ich möchte äh, heilen. Hallo? Und dann kämpfen wir weiter. Wir werden die Brücke diese Folge noch schaffen, denke ich auch. Und dann nächste Folge: Event schaffen, machen wir dann eventuell einen Glitch. Bin mir noch nicht sicher. Ich mache eh nicht viele Glitches. Nur halt ein paar. Den zum Beispiel, weil ich möchte, das Pokémon gerne meinen Pokédex haben soll. Das kriegt man nämlich nur durch Event, aber das äh, kommt dann im nächsten paar Oder halt, wenn ich es mache, wird sicher zu mehr. Ich bin Nummer 4. Bist du müde? Nee, ihr seid halt langweilig, aber müde. Na gut, wir haben 20 Uhr. Ich werde jetzt gerade, wo ich es aufnehmen, wir 20 Uhr. Also. Ich bin ein bisschen müde. Ach komm, wir haben Wochenende, Jolo. <lacht> Taubsi! Du bist keine Gefahr für mich. Du bist nutzlos. Sagt sagte der, der eins im Team hat. Ähm. <lacht> Na gut, aber wir haben ein Tauboga. Das ist besser als ein normales Taubsi. Sanda entwickelt sich auch erst sehr... Also Sander entwickelt sich auch sehr, sehr spät zu Sandama. Auch geh mir weg mit deinem Ruckzucki, da Will niemand sehen, braucht niemand. Ja, toll. Jetzt müsste ich eigentlich schon wieder heilen gehen, wa? Toll. Ganz toll. Komm, Patek, du musst uns jetzt helfen. Du musst zeigen, was du kannst. Level 20! Läuft bei dir auf jeden Fall. Lidoran weiblich mal wieder. Komm, Skritte, du musst auch mal wieder killen. Ich meine, Patix überholt dich, es geht doch so nicht. Doch, ich kann die Strahl. Epilopsiegefahr. Spaß. Skrute kriegt nur keine neuen Level das ist nicht so schlimm. Ich habe auch verloren. Das siehst du komplett richtig. Du bist die letzte. Der letzte Gegner. Ich bin Nummer 5. Dich mache ich Platz. Hatte überhaupt gesagt, dass es das fünf sind? Ich wusste natürlich, dass es das fünf sind. Aber ich wusste nicht, ob das jetzt gesagt hat, der ganz am Anfang. Funfield hat nur ein Pokémon, ein Mankey. Mankey sieht da, sah damals richtig hässlich aus. Sehr hässlich sogar. Ach stimmt, ist das Sander besiegt, ne? Okay, dann werde ich jetzt eben nochmal heilen gehen, aber das cutte ich dann. Normal ich kurze mit Cut. Aber es ist nicht großes Problem. Und das war gutes Deutschland. Yeah, yeah. Das war zu viel des Guten. Nee, du hattest nichts Gutes. So. War ich eben heilen und dann geht's jetzt weiter. Bzw. Das ist das Ende der Brücke, wa? Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle fünf Trainer besiegt! Du hast einen großartigen Preis gewonnen! Mike erhält ein Nuggets! Macht auch Sinn! Nugget-Brucke, kriegt man Nuggets? Nuggets kann man verkaufen, das sind so goldene Nuggets. Und das sind keine Chicken Nuggets, ja. Das sind keine S-Bahn, das ist so. Ähm. du also irgendwelche goldenen Nuggets, keine Ahnung. Kann man verkaufen? Viel Geld. Wir sind ja eh momentan pleite. Hätte ich niemals gedacht, ich war sonst nie im Berufsspiel pleite. Das ist echt eine Überraschung. Von daher, ja, das ist eigentlich ja ganz gut. Okay, ich bin aber auch selber schuld, dass ich pleite war. Ich meine, ich habe so viel Schutz gekauft. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Was zum... Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Was zum... Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Ich habe nichts gesagt. also... Komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Diese An dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Was zum? Ein Team Rocket-Mitglied verkleidet als ein normaler Teenager. Naja. Wie auch immer. Ein Retter hat der am Start. Das werden wir mal eben. Die Spoilen. Aber wie sehe will der das nicht? Lauf hat er anscheinend keine Lust. Ob wir in den nächsten Part schon zu... Ähm, zu... Ähm, Bild kommen. Denn wir treffen hier Bill. Hat ja Gary auch gesagt, der der Bild getroffen Das denke ich schon, dass wir das nächste Folge schaffen. Oder eventuell übernächste Folge. wieso in die Drehheit. Halt. Komm, Skrotte. Hm, Aber jetzt kommt Bock auf die Ladezeiten. Volltreffer, cool. Aber leider hat es nicht ganz gereicht brauchen wohl ein neues level ab wa gerade du brauch ein level ab was hast du dir verdient und oh, schade zubat komm her ich schau dir eine rein zu bad ich werde jetzt auch Offscreen screen ein bisschen Sander trainieren denke ich mal äh, ja, einfach hier direkt im Gras. Ich glaube, hier ist auch irgendwo Gras, aber nicht äh, links, weil da ist der Trainer, den brauchen wir noch. guter KP von und was? Hat der gerade... So, gehört. Ich, ich, ich kann gar nicht richtig aufpassen, wenn die immer irgendwas erzählen. Ist doch egal, wir, wir haben ihn besiegt. Ah, du bist gut. Bei deinem Können würdest du im Team Rocket gleich die rechte Hand vom Boss. Aber ich bin halt nicht böse. Da blinken Gras, will ich nämlich hin. Da ist nämlich noch ein Trainer, den wir brauchen für den Glitch. Oh, hier ist ein Item. Ich glaube, das ist eine TM, wa? Ja, TM45. Denn es ist... Nein, den da nicht. TM aktiviert. Sie hat Donnerwelle. Uh. Können wir nicht benutzen. Werde nämlich kein. ich kann mal schon was verraten, ich werde kein, Pokemon, kein Blitz Pokémon, keinen Blitz-Pokémon oder Elektro-Pokémon-Team nehmen. Oh, so schlimm. Hier es keinen unsichtbaren Seite. Nee. Vielleicht da oben. Hier kommt eine neue Route. Ja, eigentlich schon. Aber das hatte keinen anderen Namen. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dieses Labyrinth hier machen. Also wenn ihr scharfs drauf seid, dann könnt ihr gerne in der nächsten Folge ähm, dabei sein. Wenn es euch mal wieder gefallen hat, wie gesagt, Like da lassen, Abo und Glocke äh, anschalten. Ja. Aber am wichtigsten ist es mir, dass ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet. Haut rein und tschüss.